Alright, dritte Runde. Get okay, ready? Born ready. Okay. A. Shit top. Ha. Stopp. Äh? Ja, ich bin fertig gewesen. Da muss, Dann kann man auch Stopp sagen. Dann War ich vorhin aber auch schon, Alter. Ich dachte, wir haben immer 30 Sekunden. Okay, Alter. immer 30 Sekunden. Ist okay. Okay. Ist okay. Jetzt hast du mich aber abgelenkt. Ja. Also. <lacht> Nein, nee, nee, Eigentlich nee. hätte ich jetzt noch zwei. Es hat ja... Ich möchte... An dieser Stelle spulen wir alle mal das Video runter. Ich habe Stopp gesagt. In der Sekunde hat es geklingelt. Ja, aber ich, ich wollte gerade was schreiben. Und dann sagst du Stopp auf einmal. Ich habe schon das Frage geschrieben. Das muss ich jetzt noch zu Ende schreiben können, Alter. Mach. Ich möchte, dass ihr wisst, dass er immer bescheißt. Dass man mit dem eigentlich wirklich nicht spielen sollte. Was was? Weil du ein richtiger du bist. So ein, du bist, so ein richtiger bist du. Das ist ganz so ein, so richtig schlimm. Okay, Dinge, mit denen wir uns gegenseitig umbringen würden. Hundeleine. Strangulieren. Okay, Hammer. Ja. Weißt du, wie ich die Antwort finde? Hammer. Zehn Punkte. Ja. Ähm, Trennungsgrund. Hydrokephalus. Das ist ein Wasserkopf. <lacht> Hydrogepalos ist... Nee, kein, <lacht> kein Trennungsgrund. Nein, nee, du bist ja mit den Menschen zusammen. Nee, ist dann, ist, dann, ist dann erst passiert. Ja, das ich sage so, nee. ich mochte dich, als dir noch jeder vernünftige Hut gepasst hat. Ja, nee, hast nee. du eine Sombrero. Also, okay. Ey, ist auf jeden in, Fall... Ein Wasserkopf Ey. ist doch eine ist, Krankheit, die von der Geburt an da ist. Nein. Na, mein, wirklich, wie oft passiert es... Äh, es ist, so? ist ein Trennungsgrund. Ich fand es mal schön. Jetzt ist Liebe, jetzt ist Hydrogepalus-Affinität <lacht> <lacht> weg. Nee. Doch? Mm -mm. Doch. Nein. Zehn Punkte. <lacht> nein, nein. Auf jeden Fall. Was hast du denn? Herpes. Ja, ist okay, aber... Ja, ist okay. Ich geb, ja, ist auch, wir, machen das, wir machen das mit Jabel und Guck, du kriegst fünf. Ist ein Deal? Fünf. Ich finde es voll krass. Voll das fünf. krasse Wort, Alter. Fünf, Ja, schön. Hast ja. du einmal ein Wort gelernt. Ja, ist ja, also schlecht. Ja. Äh, so. Superhelden. Hulk. Stark. Hawkeye. Dass ich auf Hulk <lacht> nicht gekommen bin. <lacht> Zehn. Hawkeye. Okay. Findest du? Aber jetzt müssen wir mal überlegen. Hawkeye <lacht> ist von den ist Avengers. Hawkye, ist Hawkeye ein Held? Nein, Superheld? Also er ist ich bei glaub, den Avengers. Er ist nicht bei, Natürlich er ist ist bei, er ist bei den Avengers, er ist bei S.H.I.E.L.D. Er ist bei den Avengers, guckt ihr irgendeinen Avenger-Film an, er ist, er ist bei S.H.I.E.L.D. Er ist, er ist, nein, er ist bei Avengers, brauchen wir nicht drüber reden, 10 Punkte. 5 <lacht> Punkte, hey, nein, nein, nein, das wird Hat keine Superkräfte, doch, hat keine Superkräfte. Batman hat auch äh, keine Superkräfte, ist trotzdem Superheld. hat Geld, Hawkeye hat aber das Auge, Hawkeye zählt 10 Punkte. Kinderserien. Hello Kitty. Das ist glaube ich keine Serie, ist einfach nur eine Figur. Lass ich zählen, mit diskutiere nicht mit dir, Heidi. Ja. Penis-Synonyme. Harry. Nee. Hippie, habe ich geschrieben. Hippie auch nicht. Doch. Nee. Was hast du? Äh, Hammer. Also, auf geht's. A. Stopp. H. Hat man schon, okay. Ja. Warte. Okay. Und los geht's. A. Stopp. K. Mann, ich ey. Wir brauchen nichts wieder, ey, das ist doch unglaublich. Los geht's! Krass. Okay! Boah, es ist schwer gerade gewesen. Okay, Dinge, mit denen du mich umbringen würdest: Mit einem Koffer. Hm. Die, die, die mache ich, mach ich sehr schwer und dann werfe ich auf die rauf und bist du tot. Oder mit einer Knarre vielleicht? <lacht> null. Oh, das ist, das ist ja ganz schön hart. <lacht> mit dem Koffer. Im Koffer ist eine Knarre. Das hätte ich zählen lassen. Aber nein, nein, null. Okay. Ähm, mit dem Kissen. Ich erstick dich. Hm. Okay. Ähm, zehn. Sehr gut. Trennungsgrund? Hast du nicht? Käsefüße. Na gut. Geil, Alter. <lacht> Superhelden. Lässt du Kohn gelten? Ja. 30 <lacht> Punkte. Aber cool. Okay, Null. Kohn. Kinderserien. Kohn. <lacht> <lacht> habe ich auch nichts. <lacht> Penis. Warte, warte, wir müssen kurz was überlegen. Gibt was mit K? Kinderserie? Weiß ich nicht. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ähm, Penis-Synonyme. Kalle. <lacht> nein, du kannst nicht. Nein, du kannst dich Namen nehmen. Doch, es ist mein Kalle, Alter. Nee, Alter ich gehe mal nee, kurz den Kalle raushängen. Nee. Und, äh, Kalle. <lacht> nein, nein, nein. nein. Ähm, Kolben. Ja, ist gut. Danke. Okay, dann zählen wir zusammen.